Hey, herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Wir gehen mal hier hoch äh, Ich suche noch meinen Eingang-Ausgang Oh, hier geht's weiter Okay, das sieht gut aus Habe ich da gar eine Sprengfalle ausgelöst oder war das was anderes? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich eine Falle ausgelöst habe Einfach mal so Wie lange habe ich noch? 4 Minuten und 6,5 Minuten habe ich auf dem Filter. Das heißt noch knapp 10 Minuten, dann bin ich fertig. Hier geht es auch nicht mehr weiter dann. Heißt wir gehen hier oben durch. Boah, ich finde die Kakerlaken so eklig. Wirklich. Ah, oh, ist das eklig. Sorry, ich finde die echt nicht cool. Weißt du, ich habe kein Problem mit den Monstern und so, aber sobald diese ekligen Krabbelviecher oder den, die Spinnen da dem Netz drin, sobald die irgendwie sich zu groß bewegen, da kriege ich echt das Kotzen von. Ich habe bei, äh, bei Metro Exodus vorhin, dass ich das gespielt habe... Ich wollte wirklich nur mal ein bisschen gucken wegen der Story und so, wie das Ganze präsentiert ist. Ich habe dann, glaube ich, ein Kapitel gespielt, bis wir nach... Bis wir... Ich, wie wie, wie das? Spoilen. Nicht lange. Wir sind gefahren. Vielleicht sagt das jemand, der das Spiel schon kennt, was. Wir sind auf jeden Fall gefahren und mussten bremsen. So, mehr Hinweise gibt es nicht. Ähm, also, auf jeden Fall gab es eine Szene, wo man die Spinnweben abfacken kann im Spiel. Und dann läuft er mit einem Feuerzeug und der Hand nach vorne auf die Spinnwebe zu und die fängt an zu brennen und plötzlich krabbelt mir eine Spinne auf dem linken Arm bis zur Schulter hoch. Und ich krieg fast, ich kriege einen riesen Schreck dabei, wie ich nicht erwartet hätte, dass die die Spinne so interaktiv gemacht hätten. Habe ich da einen Überdruck produziert? In diesen? Nein, nicht abziehen, nicht abziehen, alles eins kann ich dann einen Überdruck machen in dieser Waffe? Ich, ich puste mal weiter, ich will mal gucken, was passiert. Ah ne, okay, ich kann wirklich einen Überdruck machen. Das soll da mehr Schaden ausrichten anscheinend. Und ich habe 100 pro mindestens zwei Tagebücher verpasst. Mindestens zwei. Da drüben konnte man rein. Konnte man nicht. Fuck. Ha, mega lustig. Boah, da sind noch mehr. Die haben wirklich, glaube ich, ein kleines Clipping-Problem teilweise mit denen. Hin. Lauf schneller, du Idiot! Ey. Mir nach, ich renne dem nach und dann. Okay, ich glaube, ich bin tot. Okay, die schocken nur anscheinend jetzt gerade. Okay, jetzt reicht mir. Müssen wir die wirklich bekämpfen? ich dachte schon, ich wurde schon wieder gepackt. Das hätte mich jetzt richtig angekackt. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Böden behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde... Okay, wir haben einen Umweg gemacht um diese große Station und wir kommen jetzt zum Dry. Super lieber Hinweis, wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg, okay. die Helmlampe aus vielleicht? Scheiße, da passe ich nicht durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin, wir sind gut. Halt, wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Oh, Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Ist nichts als Na gut, dann gehen wir. Alles klar. Ich kann jetzt eine AK nehmen. Okay, die AK hat das Munitionssystem, das ist gut. Ähm, so, jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Ich meine, jetzt ist In-Game Sound und ich hoffe, das ist laut genug, aber sollte schon passen. Weil ich will ja nicht zu leise oder zu laut sein, also ich gucke nochmal ganz kurz sicherheitshalber, weil das uns zwei schad ist. gut Okay, ich glaube das passt. Also ich bin jetzt, ich denke mal, ist auf dem Handy, geht es jetzt gerade? Äh, ich lasse mal die Kleine hier für ihn dann, falls er mal wieder rauskommt. Oh, ich bin auch da. Okay, die Lampe hält echt lang. Ich kann glaube ich meine Maske abnehmen. Kann ich auch hier drüben raus? Kann ich auch. Ich habe einfach das Gefühl, das ist viel schlauer und ich glaube, ich habe in der letzten... Ich habe in der Totenstadt kein einziges Tagebuch gefunden. Ich habe mich nicht genug umgeguckt, leider. Wie werfe ich den Wurfmesser? Das ist schießen, das ist keine gute Idee. Nicht schade, weil ich fand das echt cool mit den Stories und so, aber... Ich bin jetzt extra... Ge oh, okay. Vielleicht hätte ich wirklich, weil ich geschossen habe, habe ich Leute angelockt. Ich hoffe nicht, aber... Okay, jetzt habe ich wieder die Bastard. Ich denke jetzt einfach mal, die AK ist besser als die Bastard halt. Gibt es irgendwelche Kredite in der Metra, denen Bourbon kein Geld schuldet, oder gefährliche Obermotzer, die er noch nicht verärgert hat? Verdammt, diesem Typen hängt die ganze Welt am Arsch, und dieses Mal scheint das Glück, ihn zu verlassen. Mir ist es egal, oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Suchoi, so mein Stiefvater, sagte mir mal, rettest du jemanden einmal, musst du ihn immer retten. Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, der man nicht hat sterben lassen. Er wächst dir ans Herz, deshalb noch so freue mich auf, was meine Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt auch Bourbon nicht zurücklassen. Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß ja nicht. Okay, ich würde jetzt gern endlich mal wissen, wie ich Granaten werfe. Oh, oh, oh, oh, oh. Okay mit der 1 Und das muss ich in diesem Menü hier ändern War's vielleicht nicht so gesche gescheit, aber... Nein, ich verschieße meine... So verschieße ich mein ganzes Geld, das will ich ja auch nicht. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es dann mehr Schaden macht, aber das ist ja auch nicht mein Ziel eigentlich. Dass ich hier deswegen mein ganzes Geld verschießen muss. Also nichts gegen Schaden, aber... Das waren jetzt einige. Ja, sobald sie tot sind, kann man die halt looten. Das ist wenigstens etwas. Hier hinten ist nur eine Lounge, okay. Geräuschfallen. Uh, da ist was. Ah, ich bin voll mit Wurfmesser. Ja gut. Auch hier Schlaf, komische Schlafgebäude. Schlafräume. Hier war ich ja schon eigentlich. Ach so, wow. mit 4 kann ich ihn einfach ausknocken mit R3 steche ich ihn halt ab im arsch ich weiß nicht irgendwie geht es einfach schneller so und es lohnt sich nicht wirklich zu sneaken komm du noch mal hoch das Messer braucht einfach viel zu lang um zu werfen okay, ich wollte mal mehr messer ausprobieren aber ich glaube die messer sind keine gute idee ähm, ja gut ähm, die frage ist jetzt der kommt da ja jetzt wo geht der lang Okay, ich kann den wirklich da hinten abstechen, dann sieht ihn keiner. Wir warten jetzt hier einfach ein bisschen kurz. Warte nur auf den da. Da kommt nochmal einer vom Licht her. doch nicht. Komme ich darüber? Jawohl. Bisschen schade hier die ganze Station auszuräumen, aber die wollen es ja nicht anders. Oh, Idiot. Ah. Du kannst eine Waffe runternehmen, junger Mann. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für ein wie Mein Name ist Khan. Nun, ah, die ja. oh, oh, ich diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen. Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Räume. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Es scheint, dass Männer wie Burp mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles. Und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat? Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können. Dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst, es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann Khan denn überhaupt über ihn urteilen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ein bisschen Muni einpacken. Oh, da war noch was. Da liegt noch Muni, sehr gut, okay. Jo, ich glaube nicht, dass wir warten können. Also nächstes erscheinen überraschte mich obwohl ich beim kampf gegen die banditen schon gespürt hatte dass mir jemand half kann versicherte mir dass bürgens schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei trotzdem bedauerte ich seinen tod okay wir gehen jetzt zum kenne ich nicht Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Einfach einmal alles abfackeln, weil ich es kann, weil ich es nicht haben will. ihr. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Ich will nicht diese Leute berühren. Das ist echt unheimlich hier. Naja, ich konzentriere mich darauf, alle Spinnen abzufackeln. Oh oh, oh oh. Das war meine Schuld? Also jetzt, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass ich da was machen kann gegen... Uh, das heißt, ich muss gucken, bis die Silhouetten weg sind und dann wieder dran... Oh, ist das mühsam! Deswegen bleibt er auch stehen da. Ah, das war knapp, okay. Ich glaube, das soll passen, dass ich hier keine Maske anhaben Ist ja schon dezent unheimlich, muss ich zugeben. Ein bisschen sehr unheimlich. Was zur Hölle? Ich bin gerade dezent, erstaunt darüber, was hier gerade abgeht. Ich hier gerade. Ich habe es gerade gemerkt, ich bin schon die ganze Zeit so, offen wow, am Mund. Kahn? Hallo? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ganz dicht. Castanelapio <lacht> Asterio Manto, Castanelapio Asterio Manto, Alom, Rom, Alom, Rom, Om, Castanelapio hm. Ach so. Ja, das ist natürlich Rom dass man Rom da nicht alles. Das ist Fickt euch spinnen. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst gedückt haben, vollständig. Hölle- und Fegefeuer wurden Mädel vermissiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben. In der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buß für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Ich habe keine Ahnung, wo der gerade hingezielt hat, aber ich höre ihm gerade sehr gerne zu irgendwie. Kann war im Original, also im Buch auch schon recht interessant. Speziell, aber interessant. Und ich habe ihn mir ehrlich gesagt gar nicht viel anders vorgestellt. also nice, Okay, mit dreist sie leider noch nicht nach. Wow. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ja, ich glaube meine. Ah hier. Taschenlampe gibt langsam nach. So wie es geklungen hat. Ah, der läuft so einen Dynamo. Ich dachte zuerst, dass sein Arsch war irgendwie eine, äh, eine, eine, eine, eine.. Irgendwie eine Zange oder so. immer konzentrieren und immer alle Spinnweben abwackeln. Alles klar. Ich würde ja gern weitergehen, aber Lead the way, kann. Paar übel. So kommt das Blitzding wieder zurück oder haben wir hier eine Arena? Hier was? Nö. Ach so. Doch eine Arena. Ich glaube, das werden die dem, dem mich hauen. Okay. Er ist halt nicht schnell genug. Okay, das ist echt schwer. Ich weiß nicht, ob ich auf, noch, auf normal weiter spinn. später. Aber ich glaube, aktuell geht's noch, weil ich möchte halt wirklich die Experience genießen und so und halt ist schon cool. Deswegen würde ich da gerne einfach spielen und nicht darauf gucken, dass ich nicht gerade jedes Mal abkratze, was bei mir ja ziemlich schnell mal passieren kann, leider. Aus Gründen. So, wir bleiben mal bei der Schotti. Moment. Das reicht doch sehr gut. Es reicht nicht mehr, um aufzustechen. Trotzdem, oh ich glaube, ich schon auf einfach. Ich weiß nicht, wie es eigentlich nicht einfach nur, weil ich jetzt zweimal kacke war, auf einfach stellen. Ich mal die normalen Granaten. Außer es sind Blankgranaten. Ich hoffe jetzt sind normale Granaten. Kurz nachladen, wirklich jetzt. Okay, ich stehe glaube zu nah bei Kahn, deswegen konnte ich jetzt nicht schießen gerade. Aber ansonsten hat er glaube ich viel mehr gemacht als ich wieder. Das ist doch okay. Ich misch mich nicht ein. Können so wir da jetzt was sehen können in dem Fall? Ups. Oh, was ist das hier hinten? Cool, Penispilze. Das sind wirklich aus wie Penis. So kann. Hey, Dude. Oh shit, wir sind schon bei fast 40 Minuten. Whoops. Aber ich glaube, wir sind da. Oh nein, ich wollte eigentlich schon mit Licht fahren. Hast du bitte das Licht wieder an, Kahn? Okay, wir fahren nächste Folge in den Tunnel. Ich bedanke mich bei auf euch fürs Zuschauen und euch hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!